Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Game Design Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Piskel eure eigenen Pixel Art Charaktere erstellen könnt und diese für eure Scratch Projekte abspeichert. Ich bin Fred, viele Grüße aus dem gestaltbar -Netzwerk Berlin und viel Spaß dabei. Um eigene pixelart sprites für eure Computerspiele in Scratch zu erstellen, verwendet ihr am besten einen speziellen pixelart editor Ich zeige euch das Ganze jetzt am Beispiel der kostenlosen browserbasierten Anwendung Piskel. Hier seht ihr jetzt den Editor von Piskel. Auf der linken Seite findet ihr verschiedene Werkzeuge. In der Mitte ist eure Zeichenoberfläche. Und rechts gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten, und Möglichkeiten, um eure Projekte abzuspeichern oder zu exportieren. Als allererstes solltet ihr die Größe der Zeichenfläche in Pixel erhöhen. Ich setze die mal auf 100x100 Pixel und klicke dann auf Resize, um die Änderungen zu übernehmen. Jetzt habt ihr deutlich mehr Platz, um eure Sprites zu erstellen. Das wichtigste Werkzeug in Pixel ist der Pinsel. Ihr könnt hier die Größe des Pinsels in Pixel einstellen und mit diesem dann direkt in eure Zeichenfläche reinzeichnen. Die Farbe eures aktuellen Werkzeugs könnt ihr immer hier unten festlegen. Dafür klickt ihr einfach einmal drauf und wählt euch dann eine Farbe aus. Zwischen den zwei Farben könnt ihr über diesen Pfeil hin und her wechseln. Mit dem Farbeimer könnt ihr Flächen füllen. Klickt dafür einfach in eine Fläche, die ihr bereits umrundet habt. Wollt ihr die Farbe verändern, klickt ihr wieder hier unten rein und füllt dann eine andere Fläche. Wollt ihr etwas, das ihr gezeichnet habt, wieder rückgängig machen, könnt ihr den Radiergummi verwenden. Ich setze den hier mal auf Groß und lösche dann das Auge, das ich eben gezeichnet habe, wieder. Alternativ könnt ihr, wenn ihr etwas rückgängig machen wollt, auch den Tastaturbefehl Command Z am Mac oder Steuerung Z bei Windows verwenden. Ein weiteres super nützliches Tool ist der gespiegelte Stift. Den könnt ihr verwenden, um auf zwei Seiten genau das Gleiche zu zeichnen und so zum Beispiel zwei genau gleich große Augen zu erstellen. Ansonsten gibt es noch verschiedene Tools, um zum Beispiel gerade Linien zu zeichnen, Tools, um Vierecke zu zeichnen, es gibt ein Tool, mit dem ihr Kreise erstellen könnt, mit dem Handtool könnt ihr eure Zeichnungen nochmal verschieben. Und diese Pipette ist super praktisch, wenn ihr nochmal genau den gleichen Farbwert von vorher übernehmen möchtet. Ich habe mir in der Zwischenzeit einen eigenen Pixelart Charakter mit Piskel erstellt. Dafür habe ich mich an der Figur Pili aus Fortnite orientiert. Wenn ihr selbst eine Figur aus einem Computerspiel oder einer Serie nachbauen möchtet, sucht ihr euch am besten mit einer Suchmaschine eine Vorlage. So könnt ihr euch dann an dieser orientieren. Ich möchte euch nun in den nächsten Schritten zeigen, wie ihr eure Figur animieren könnt. Um eine Figur zu animieren, müsst ihr dieser weitere Frames, also neue Bilder hinzufügen. Am einfachsten geht das, wenn ihr euren aktuellen Frame dupliziert. Damit das Auge nun eine Bewegung wahrnehmen kann, müssen die verschiedenen Frames sich leicht unterscheiden. Dafür wähle ich hier jetzt einmal das Lasso-Werkzeug. Damit markiere ich nun den linken Arm meiner Figur. Wenn ich jetzt die Taste Shift gedrückt halte, kann ich den Arm mit der Maus etwas verschieben und mit der Enter-Taste an einer neuen Stelle platzieren. Ihr seht nun, dass es durch den Unterschied der zwei Bilder jetzt so aussieht, als würde meine Figur seinen Arm hin und her bewegen. Das Ganze wiederhole ich jetzt nochmal für den anderen Arm und die Beine meiner Figur. Ihr seht jetzt, dass sich alle Körperteile meiner Figur schon bewegen. Ihr könnt anstelle des Lasso-Werkzeugs natürlich auch den Stift verwenden um Teile eurer Figur neu zu zeichnen oder auch bestimmte Teile eurer Figur neu einfärben, um dies so in der Animation sichtbar zu machen. Je mehr Frames ihr erzeugt, desto komplexer werden die Bewegungen, die ihr mit eurer Animation darstellen könnt. Um euren fertigen Pixelart Sprite in Scratch zu verwenden, müsst ihr diesen erst in Piskel exportieren. Klickt dafür am rechten Bildschirmrand auf das Fotosymbol Export, stellt dann eure Bildgröße in Pixeln ein, achtet darauf, dass ihr hier das Format GIF ausgewählt habt und klickt nun auf den Download-Button, um eure Grafik herunterzuladen.